Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Diesmal geht es um den Jugenddezernenten des Landratsamt Alpdonaukreis. Das ist der Herr Josef Barabasch. Der ist im Grunde der Chef, der Chefin des Jugendamt Alpdonaukreis. Und dieser Herr Josef Barabasch hat eine Kindeswohlgefährdung begangen. Bevor ich da jetzt mehr dazu erzähle, noch der Hinweis, wenn ihr benachrichtigt werden wollt über neue Videos, dann abonniert den freifarm kanal auf YouTube und aktiviert die Glocke, damit ihr auch wirklich über alle neuen Videos informiert werdet. Ja, In unserem Fall ist es ja so, dass aufgrund von Lügen des jugendamt alp -Kreis, also jemandem, dem der Herr Josef Barabaisch vorgesetzt ist, unsere Kinder mich ihren Vater also drei von unseren Kindern sind es gerade noch nicht sehen zumindest nicht als freie Menschen im Eltern-Kind-Verhältnis sondern nur im Rahmen eines begleiteten Umgangs unter Bewachung von zwei Frauen auch noch und das Ganze deshalb weil ich angeblich ja und diese Lüge hat eben das Jugendamt Albdonerkreis angefangen und gestrickt weil ich angeblich unsere Kinder schädigen würde wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede und das Wechselmodell ist die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung durch beide getrennt lebende Eltern. Und der Herr Josef Barabaysch, der ist insofern involviert, jetzt zurzeit aktuell, weil wir wisst ja, die Mutter meiner Kinder psychische Gewalt gegen die Kinder angewendet hat und aktuell momentan auch anwendet, indem sie Unsere Kinder dazu zwingt, den Vater zu leugnen, bei ihr zu leben, vor Gericht zu sagen, äh, die Kinder sollen vor Gericht sagen, dass sie bei der Mutter leben wollen. Aktuell macht sie diese psychische Gewalt, indem sie die älteste Tochter trotz eines Umgangsbeschlusses nicht zu ihren Geschwistern lässt. Und diese psychische Gewalt, da habe ich den Herrn Landrat Heiner-Scheffold gefragt. Das zeige ich euch hier mal. Und zwar habe ich dem am 26. Januar geschrieben, sehr geehrter Herr Landrat-Scheffold, was hat das Jugendamt wegen der am 23.07.2019 verübten psychischen Folter der Frauen, und da werden jetzt die Mutter meiner Kinder, die Tante und Oma mütterlicherseits genannt, an meinen vier Kindern unternommen. Das ist das Datum der Audioaufnahme, das nenne ich hier erstmal nicht, sondern Uh, wer die Videos verfolgt hat, weiß es. Ich sage stattdessen in diesem Schreiben an den Herrn Landrat Schäffold im Altdonau Kreis von den diesbezüglichen eindeutigen Nachweisen erhielten die Jugendamtsmitarbeiterinnen Frau Kim Anja Stark und Frau Nadine Licht während deren Hausbesuch bei mir am 26.09.2019 positive Kenntnis. Also das war im September. Ich schreibe im Januar. Und frag, was wurde denn da jetzt gemacht, ja, aufgrund des in diesem Zusammenhang äh, aktuell verwerflichen Verhaltens am 24.01.2020 der vom Jugendamt ausgewählte und beauftragten sozialpädagogischen Familienhilfe in Gestalt von Herrn, das ist der Name des Familienhelfers, besteht dringender Handlungsbesarf. Das Jugendamt nimmt eine Retraumatisierung der Kinder in Kauf. Ja, hier gibt es den Zusammenhang, dass ja die Mutter, Tante und Oma am 23.07. per Audiomitschnitt der ältesten Tochter heimlich dokumentiert, äh, heimlich aufgenommen, die psychische Gewalt dokumentiert wurde. Ich habe den Jugendamtsmitarbeiter Kim Anja Stark und Nadine Licht bei deren Hausbesuch bei mir am 26. September erzählt, dass ich von einer psychologischen Fachkraft erfahren habe, dass das psychische Gewalt ist. Psychische Folter und narzisstischer Missbrauch habe ich wortwörtlich den Jugendamtsmitarbeiterinnen gesagt. Da ist anscheinend nichts geschehen, das habe ich nachgefragt. Und dann gab es eben diesen Familienhelfer, der am 24.01.2020 die gleiche psychische Gewalt gegen alle meine vier Kinder angewandt hat, wie die Mutter und die Tante und die Oma auch. Und deshalb schreibe ich hier, dass die Gefahr ja ist, dass die Kinder retraumatisiert werden, wenn jetzt sogar der Familienhelfer, der vom Jugendamt ausgewählt und bestimmt wurde, hier die Kinder noch mit psychischer Gewalt einschüchtert. Und dann habe ich den Herrn Landrat hier sehr nett aufgefordert, dass er mir bitte bis zum 29.01. eine Antwort gibt. Und die Antwort kam dann von dem Herrn Josef Barabaisch, den sehen wir hier. Das ist wie gesagt der Jugendezernent. Der Chef, der Chefin des Jugendamts Alp Donaukreis, der hat dann mir geschrieben und zwar am 30. Januar, also immerhin gleich vier Tage später. Sehr geehrter Herr Groganz, Herr Landrat Scheffold hat mich gebeten, ihr oben genanntes Schreiben zu beantworten. In dieser Angelegenheit habe ich mich konkret und ausführlich kundig gemacht. Gut, Herr Barabasch, wunderbar. Von unserem Jugendamt wurde auf ihren Wunsch die sozialpädagogische Familienhilfe nach bla bla mit der Beauftragten Person beendet. Diese Hilfe war seit 5. November 2019 mit ihrer schriftlichen Zustimmung installiert. Die Mitarbeiterinnen unseres Jugendamts arbeiten fachlich kompetent, korrekt und gesetzeskonform. Ein verwerfliches Verhalten und Untätigkeit liegt in keiner Weise vor. Mit freundlichen Grüßen, Josef Barabaisch. Na, wenn der Herr Barabaisch so wie er hier schreibt, sich angeblich in dieser Eingelegenheit konkret und ausführlich kundig gemacht hat. Warum schreibt er denn da nichts zu der psychischen Gewalt, nach der ich ja gefragt habe, was denn da das Jugendamt unternimmt? Also ist hier offensichtlich, der Herr Barabasch hat mein Schreiben, das ihm der Landrat weitergeleitet hat, gar nicht richtig gelesen oder wollte es nicht richtig lesen. Ich nehme an, er kann lesen, vielleicht macht er auch alles ein Sekretär oder Sekretärin, ich weiß nicht, ob er nur noch unterschreibt und sich die Sachen gar nicht selbst richtig anschaut. Auf jeden Fall war hier dieser Brief des Herrn Barbeisch vom 30. Januar auf meine Frage beim Landrat, was denn das Jugendamt wegen der psychischen Gewalt gegen meine Kinder im Umfeld der Mutter getan hat, völlig an der Sache vorbei. Obwohl sich ja der Herr Barabasch angeblich in dieser Sache konkret und ausführlich kundig gemacht hat. Es hat wahrscheinlich nicht so ganz jetzt geklappt. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ich mache noch ein Video dazu. Es gibt nämlich dann nochmal eine Antwort von dem Herrn Barabasch. Dann bitte abonniert doch unseren Kanal auf YouTube, den Freifarm-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werdet und ihr könnt uns auch per E-Mail schreiben, falls ihr selber skurrile Erfahrungen habt, äh, zum Teil ja auch kindeswohlgefährdende Erfahrungen, die vom, also kindeswohlgefährdende, die vom Jugendamt ausgeht, so wie es bei uns der Fall ist, durch den Herrn Josef Barabasch, dann schreibt uns an info.freifam.de und wir berichten gerne darüber und ihr könnt auch spenden, um unsere Sache zu unterstützen, nämlich die Freiheit von Familien. Die Infos kriegt ihr jetzt im Abspann. Da seht ihr einen Link, wo ihr dann die ganzen Informationen bekommt. Danke fürs Zuschauen und vielleicht ja bis zum Teil 2 zur Kindeswohlgefährdung, die der Herr Josef Barabasch, der Jugenddezernent des Landratsamt Altdonaukreis, zu verantworten hat. Tschüss, nochmal danke fürs Zuschauen.